Du hast keine Ahnung, wie man ein gescheites Haus inklusive Keller für deine Nahrung in Going Medieval baut. Kein Problem. Ohne Studium und alles drum und dran. Ja, bringe ich es dir trotzdem bei und zeige dir in diesem Video, wie man das genau macht. Schauen wir mal rein, ja? Willkommen in den Spielstand. Ich habe schon ein bisschen was gebaut und zeige dir jetzt an meinem Gebäude und an meinem Keller, wie man das richtig macht. Ich gebe dir dazu ein paar Tipps, aber es soll quick and dirty hier werden. Das heißt, wir gehen die Sachen durch, sodass du direkt loszocken kannst ja, und nicht erst 20.000 Seiten äh, Guides und sowas lesen musst. ja. Direkt am Anfang des Spiels solltet ihr mit Holz bauen, weil es ist das, was am schnellsten verfügbar ist. Und ihr habt sehr, wesentlich mehr ähm, Holz in der Gegend als andere Rohstoffe. Ich habe jetzt hier schon sehr viel abgefarmt, aber grundsätzlich ist ja alles voller Holz und ihr könnt es abbauen. Aber ihr braucht verdammt viel Holz. Also schaut immer wieder, dass ihr Holz Holznachschub bekommt. So, wie baut man nur so ein Gebäude? Ich zeige das mal kurz an der Blaupause. Und zwar macht ihr einfach ein paar Wände hin. Ich mache jetzt mal hier das 7 lang. Das mache ich bewusst mal 14, ja. So. Inklusive linken Wand ist es dann 15. Baut eine Türe rein oder auch zwei Türen. Schaut, dass ihr auf der richtigen Ebene seid und das nicht drauf baut. Und macht noch ein paar Fenster rein, damit sich die Siedler ein bisschen wohler fühlen. Für das Dach gibt es jetzt folgende Möglichkeit. Ihr nutzt einfach eins für diese vorgefertigten Dächern hier und setzt es an einer Ecke an und zieht es rüber. Und jetzt könnt ihr schon sehen, dass das nicht ganz funktioniert bei mir. Und zwar folgendes. Allgemein könnt ihr ja nur 12 Einheiten breit sein. Bei diesem Gebäude könnt man es jetzt ganz einfach machen. Und zwar drückt ihr auf R, während ihr noch zieht. Und könnt das Dach um 90 Grad drehen. Und so könnt ihr hier auch ein schönes Dach draufsetzen. Von der Raumgröße würde ich euch schon etwas größere Räume empfehlen. Die Siedler die mögen größere Räume. Und halten sich da gerne auf. Das, was ich jetzt hier gebaut habe, das ist nur zweckmäßig in der ersten Zeit gewesen. Hier sind fünf Betten drin. Schaut, dass ihr nachher ähm, ein schönes Haus habt mit abgeschlossenen Räumen für jeden einzelnen Siedler. Ähm, hier, das wäre ein super Haus für ein bis zwei Bewohner. Ich würde sogar fast sagen, nur ein Bewohner. Wäre es noch ein bisschen größer, könnte man auch vielleicht zwei reinpacken und das abtrennen. Ja? Aber die Leute mögen halt ähm, große Räume mit nur einem Bewohner. Oh, was ist das? Abonnieren, nice. einfach mal draufklicken und jedes Mal die neuesten Guides und Releases von TV genießen. Geil, oder? Die Glocke nicht vergessen, ein Like hinterher und vielleicht sogar noch einen Kommentar. Dann gebt ihr mir mal richtig und gönnt richtig. Danke, Leute. Äh, mit STRG und äh, Mausrad gehe ich ein paar Ebenen runter, sodass wir erstmal sehen, ähm, okay, wo fällt der Keller überhaupt an? Ich habe mich dafür entschieden, den Keller ähm, so zu bauen, dass er auf jeden Fall ein Gebäude ist, Ja, wie man es halt von einem Keller kennt. Ist nämlich wichtig, ähm, auch für die Temperatur. So haben wir schon eine ja, Isolierung drin, ne? durch die Wände und durch äh, die Türe. Es ist immer wichtig, dass ihr einen geschlossenen Raum baut. Ja? Dadurch erhöht ihr die Isolierung. Wenn man jetzt mal schaut, habe ich hier einen Kellerabgang gebaut. Und der führt erstmal zu einer Ebene mit einem kleinen U-Turn. Und dann kommt auch schon direkt die nächste Treppe. Ihr solltet also nicht direkt die Ebene drunter, sondern zwei Ebenen drunter. Ja, erste Ebene. Zwei Ebenen drunter. Den Keller bauen. Wie ihr seht, habe ich den U-Turn gemacht, gehe dann eine weitere Treppe runter und habe dann hier eine Tür gebaut. Sehr wichtig. Und dann kommt ihr in den Vorratsraum. Ihr müsst mal aufpassen. Bei Going Medieval Evil gibt es so ein paar Regeln mit der Statik. Ähm, in so einen Kellerraum geht das eigentlich noch. Ihr könnt dort meist sechs Blöcke nebeneinander bauen, ohne ähm, Balken und so weiter. Aber es kann auch passieren, dass ihr nachher einfach erweitert und das vergesst. Deswegen würde ich euch immer raten, macht regelmäßig ein paar Balken rein. Diese Balken bekommt ihr relativ früh in der Forschung und zwar unter Architektur. Das ist so gesehen das Erste, was ihr erforscht. Ja? Holzbalken. Super, super wichtig. Die Holzbalken gehören zu den wichtigsten Sachen im ganzen Spiel, denn ihr braucht auf jeden Fall einen Keller für die Nahrungsmittel. Nummer eins, was sehr wichtig ist. Und zweitens, ihr braucht am Anfang sehr, sehr viel Holz, um eure Siedlung zu bauen. Wenn ihr auf Details klickt, könnt ihr oben rechts den Temperaturbereich sehen. Jetzt haben wir 0,5 Grad. Das bedeutet, wir sind nicht im Minusbereich. Hier würden sich meine Sachen also zersetzen. Das passiert hier bei den Kräutern in 31 Tagen und hier bei den, bei den ähm, Johannesbären ist das ungefähr in 13 Tagen. Mehrere Faktoren beeinflussen dieses ganze System. Gibt es genug Türen hier zwischen, ist es so, dass ein Boden oder eine Wand verkleidet ist. Ne? Das würde alles die Isolierung erhöhen. Und bei dem Spiel ist es so, dass wenn ihr jetzt hier einen Boden reinbauen würdet, einen Holzboden oder Steinboden, dass der Raum dann wärmer wird. Also baut niemals einen Boden in euren Keller. Oder kleidet die Wände aus oder irgendwas, sondern lasst es einfach so nackt. Das würde ich euch für den Anfang auf jeden Fall empfehlen. Dann würde ich euch empfehlen, auch kleine abgeschlossene Räume zu machen. Und ihr seht schon, desto mehr wir hier in den Keller reingehen, ja, desto tiefer, also desto mehr Gestein drumherum ist, desto kälter wird es auch. Ja. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt 0,3 Grad. Es wäre also eigentlich praktischer, die Nahrung etwas tiefer in den, ins Innere zu packen. Also Going Meat Evil hat schon ein gutes äh, Temperatursystem. Falls ihr da viel, viel, viel mehr drüber wissen wollt, ja, dann schaut in die Beschreibung unten rein, während ihr natürlich auf Abonnieren und äh, auf Liken klickt, ja. Schaut rein, da habe ich euch einen Link reingelegt zu einem super Top-Guide ähm, auf Steam, wenn ihr mehr wissen wollt. Wenn ihr einfach nur einen Keller bauen wollt, dann reicht das Tutorial ja auch. So, also das Wichtigste ist, kein Boden rein, keine Außenverkleidung, ja, Holzbalken bauen und dann könnt ihr die, La die Nahrung hier drin liegen lassen. Kurzer Tipp noch zu den... Lagerplätzen oder Lagerbereichen, die könnt ihr unten aufrufen, hinsetzen und dann erlaubt am besten nur Nahrung und das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, äh, die Kräuter, die auch natürlich kaputt gehen und einfach Highpacks, die sind unter Material. Ist richtig eingeordnet hier, aber da müsst ihr halt darauf achten, dass ihr nicht nur Nahrung anmacht, sondern auch Material ein bisschen. Ne? Und schon wird eure Nahrung hier unten eingelagert. Denkt dran, dass ihr natürlich hier oben aus dem Lagerfeld Nahrung rausnehmt, weil sonst wird nämlich oben gelagert, ja. Also guckt, dass ihr die Nahrung wirklich nur im Keller angeklickt habt, damit die dann da bereitgestellt wird, ja. Eine Sache zu meiner Befestigung, die ich hier gebaut habe, macht es nicht so, wie ich es gemacht habe. Ich baue es jetzt nochmal richtig, die Zinnen, die sollten nicht auf den Holzstämmen sein, sondern, ähm, sondern außerhalb, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Der gute Phil hat die ganzen Zinnen abgebaut und einen ordentlichen Boden verlegt. Ja, so muss es auch sein. Vorher war es ein bisschen falsch gebaut Ja, ähm, Ihr könnt nämlich dann jetzt die Zinnen ähm, am äußeren Rand dran machen. So habt ihr auch kein, kein Problem mit dem Platz. Da können die Leute laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ihr habt halt auch gut aussehende Zinnen. Und äh, so wie vorher, ja, war das ein bisschen Mist. Und ihr seht auch schon das Verteidigungssymbol zu dieser Seite. Ist auch die Verteidigung da. Der gute Phil kann das jetzt mal ein bisschen aufbauen, und dann werdet ihr sehen, dass die Verteidigungsstellung so wesentlich mehr Sinn macht. Ja, danke an den YouTube-Kommentar, den ich im letzten Video erhalten habe. Vielen lieben Dank für den Tipp. So, da werden die Zinnen auch schon gebaut von Phil. Sehr fleißiger Phil, ja. Ähm, und so sollte es genau aussehen. Und diese Zinnen, die kann ich jetzt einmal drumherum bauen. Und damit haben wir es fertig. Damit habt ihr die wichtigsten Strukturen jetzt kennengelernt. Und zwar: Wie baue ich einen effektiven Keller? Wie mache ich ein Haus? Und wie baue ich meine Verteidigungsstellung auf? Wie setze ich die Zinnen? Habt viel Spaß mit Go Meet Evil. Das ist ein tolles Game. Unterstützt die Entwickler. Und wir sehen uns dann im nächsten Guide. Tschüss.